So, jetzt sind wir im Dorf angekommen und ich habe mir die Mitte vom Dorf ausgesucht. Ich habe da ein Bild frei gemacht, dass ich nachher weggehen kann. Hey. hey und herzlich willkommen zur letzten Folge von Minecraft Live. Hey. Es ist die letzte Folge, weil das Projekt ist leider zu Ende gegangen, weil der Admin es so wollte. Es gab ein paar Probleme, wie zum Beispiel, wie man hier bei der Server-Info sieht, dass sich ca. 5 Spieler gar nicht eingeloggt haben und einige der Spieler leider nicht sehr aktiv waren. Und natürlich ist es sehr schlecht für ein Rollenspiel bald wenn der Schmied zum Beispiel nicht da ist, kannst du nie der Spitzhacke upgraden bzw. reparieren und deshalb ist das Projekt jetzt zu Ende gegangen. Des Weiteren wird er das Projekt noch einmal machen, nur besser, und wir wollten eigentlich jetzt zum Schluss euch nur noch unser, eigentlich den ganzen Server zeigen, also eine kleine Rundtour, ja und das werden wir jetzt machen. Also bei unserer Base ist jetzt eigentlich neu geworden, dass wir wieder geschafft haben, derer Stil herzustellen. Jetzt haben wir wieder Spitzhacke. Könnte man ja eigentlich da mal leveln lassen, aber das Projekt ist <lacht> leider eh schon zu Ende. Dann haben wir noch paar die Essenz-Buschen hier weil die geben uns Raps. Und Dann geben wir unsere Waffen, die am Verzauungstisch äh, verzaubern können und das ist eigentlich das was noch passiert ist bei uns. So schaut aus, ja. Und jetzt werden wir euch zeigen, was in, innerhalb von den 8 Tagen alles in diesem Server passiert ist und was in dem Server aufgebaut wurde. Jupp. Um, wie man hier sieht, das ist unser neuer Mitbewohner gewesen. Ähm, hat er etwas Strom für uns gemacht. Ähm, der Platz dieser Windmühle ist zwar nicht optimal, aber es reicht. Und ich habe zurzeit ein Jetpack, deshalb kann ich herumfliegen. Das ist ziemlich cool. Und Free Runners für Energy und Solarhellen, der was Energy wieder herstellt. Kurz gesagt. Und er hat sie sich hier ähm, einquartiert bei uns. Hat ein paar Items. Uh, Öfen und Charger, Crusher und so weiter gemacht, hat auch ziemlich viel Diamanten uh, wegen der Query, die er automatisch abbaut. Er hat auch einen Checkpack, Checkpack der aber leider uh, leer ist, weil sonst würden wir den Eckler nehmen. <lacht> <lacht> ja, und wir hätten das Haus bestimmt noch möbliert, aber so und da oben für eine gute Aussicht sieht man, uh, ich habe jedes Ding, was ziemlich cool ist, am um Einmarkiert, was es so gibt, und wir werden jetzt eigentlich alles nach der Reihe abgehen und wir fangen am besten da hinten an. Mhm. liebe es jetzt Asche schon draußen <lacht> bei unserem Eingang. Jo. Ja, das kennen wir eh schon. Das ist der coole Shop. Haben wir ziemlich viel Money mit Cobblestone gemacht. Ne? Ja. ja, und jetzt werden wir mal da hinten hingeschauen. Da hat halt eben der Steve gewohnt, mit seinen ganzen Kollegen. Die hätten glaube ich als allererstes die Rakete fertig gebaut gehabt. Was ziemlich cool gewesen wäre, auf von neuen, neuen Planeten zu fliegen. Und sie waren auch ja. sehr fleißig. <lacht> ja, aber ich kann eigentlich kurz mal reinschauen. Mhm. Ups, lecker. Hey, aber es gibt noch mal einen Weg, wo wir reinkommen. <lacht> Irgendwo da Die haben eh schon solar und alles wie Bo. Genau kenne ich mich nicht aus was die alles da drinnen haben aber ich würde es gerne mal sagen ein bisschen. Köpfe haben es anscheinend auch schon genug <lacht> Ah, da ist der Eingang Hier sieht man nochmal die Skins oder so die Statuen eben und. Lord. ist Das ist der Steve. <lacht> jo. <lacht> der hat sich dann natürlich ein paar Mal hinklatschen müssen. Ja. <lacht> die haben das so eine Nase-Workbench. Ich glaube, der ist mhm. für die Rakete. Ja. Und alles drum und dran. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus. Aber es ist schon ziemlich weit gekommen. Sie waren angeblich schon nach drei Tagen ziemlich weit. Ja. <lacht> da geht's gerade nicht rein. Ja, aber ich glaube das reicht übernehmen, da oder? Ja. ja. Dann gehen wir weiter zur Polizeistation. Pferd. Ich komm da gar nicht aus. <lacht> muss irgendwo oben aus. Ein bisschen verwirrend haben sie es da drin und schon baut muss sie zugeben. Ja. Aber ja. Da drüben ist die Polizeistation Und ich glaube, das soll das Gefängnis darstellen es ist, Wir kommen wie eh nicht ein, deshalb können wir es eh nur von außen anschauen Und sie haben sogar einen Helikopter gebaut, ziemlich cool eigentlich Und hier haben ähm, ein paar Landwirten angefangen Aber ich glaube, die haben das mit den Claimern noch nicht ganz verstanden Weil ich glaube, man kann jede Kiste mitnehmen, weil sie es nicht claimed haben aber die Landwirte waren auch nicht sehr aktiv. Die waren leider, ja stimmt, leider nicht ne? Ja. Aber ja, es hat ja nicht nur an den Landwirten gelegen leider. Mhm. Ja, dann hätte ich gesagt, die Mine brauchen wir nicht anschauen, mhm. den Obelisken auch nicht. Mhm. Aber da drüben könnten wir noch kurzzeitig das Postamt anschauen. Ah, in den Kisten drüben, war, war Zeitung und so drin gewesen. Ja. Das ist da hat Anna schon noch ein paar News geschrieben. Mhm. Also es, es gibt sogar Zeitungen und so. Vielleicht beim zug schauen könnten wir es vielleicht anders finden. Ich glaube, man kommt da eh nicht rein, ne? Das wäre das Poster gewesen, wäre bestimmt lustig. Mhm. Da hinten beim Logistiker, wo wir gerade hinfliegen. Es ist derjenige, der Koitsch ist das, der, der sich bei uns einquartiert hat. Um, er ist Logistiker und... Ich glaube, ein Mechaniker. Mechaniker ja. Und deshalb hat er uns Strom machen können und wir hätten eben halt dafür Terra-Stil geben, wäre eigentlich ziemlich cool waren. Und wir hätten, glaube ich, dann auch so eine Firma auf aufgemacht. Später. Ah, da wohnt jetzt die, die oder der Zeller Sky, ich weiß es gar nicht. Habe ich leider nie so oft gesehen. Anscheinend ist sie auch Bi Biologe mit Bienen. Ja, wow, sie hat gleich wieder Apfel, sehen sie genau, ja der ja, war sehr aktiv <lacht> mit seinen Bienchen sie hat halt eine kleine schöne Hütte gemacht und eben auch schon angefangen mit den Bienen zu experimentieren das wow, war ziemlich cool eigentlich <lacht> da hinten da ist so ein Dungeon mit, mit Alien. Aliens Aliens, <lacht> ja der hat irgendwer gebaut und er hätte immer wieder Loot oder so sein sollen, glaube ich. Mhm. Und der Koichi hat ihn am allerersten Tag komplett gelootet. <lacht> da steht nämlich so ein Breed bei Venice Hope, keine Ahnung. Mhm. Und er hat halt alles da mitgenommen, da haben sie die Atmen irgendwie aufgekriegt. Aber warum nicht? Er hat die hat halt ja, die Polizisten, ja. ja. <lacht> er hat halt auch alles mitgenommen. Ja. Ideal gemacht. Ja, ideal gemacht, <lacht> ja. Ja, jetzt schauen wir noch zu seiner Bude. Das eigentlich brauchen wir eh nur von außen anschauen. Brauchen wir eigentlich gar nicht einigen. Weil ja, ja. er hat eigentlich alles mitgenommen und eben zu uns hinüber transferiert. Und so eine kleine Hütte in der Luft. Mhm. Ja. Passt eigentlich schon. <lacht> das ist schön einfach, hervorragend und sein mechanischer Beruf Ich mm. bin schon gespannt, wann mein Checkback leer wird. Weil <lacht> ich da die ganze Zeit So, wo geht's was nächstes Jahr Ich habe gesagt, ich suche noch die Zeitung und so. Und blatt uns kurz durch. <lacht> <lacht> ja, warum Ja, ich finde das ziemlich interessant, dass die das so ernst genommen haben. Und sogar schon Zeitungen und so gemacht haben. Alles oh, das muss man sich immer scheren, <lacht> zugeben. Ja, ja. Guck mal, als ihr? Ja. Wie ist Ja. Postangefängnis. Ähm, Polizeistation, wo man leider eh nicht reinkommt. Schaut aber relativ cool aus, muss man zugeben. Der Weg, den hätte ich vielleicht nicht so in der Luft gebaut. Aber ich glaube das war erst das Grundgerüst vom Weg. Also. Ja, weil er gleich davon wieder aufhört. Ja. Mhm. ja, da hätte, die hätten das bestimmt auch verbunden, aber ich glaube, das ist gefangen. In irgendeiner Kiste, da, wo man reinschauen kann Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin und um, schon ein Oh, das ist befreundet Das kann auch sein, ja um, Anders zum Beispiel Zeitung Und da steht eben das Datum, die Themen Kann man sie gerne durchlesen, wenn man will Dann, wo das Projekt gestartet ist die Bürgermeisterwahlen werden gewesen, dann die ersten Drohungen hat es anscheinend schon gegeben. <lacht> ähm, der Schmied hat eben schon eröffnet und hat schon was gehabt. Die Polizeistation, ja. Ja, und das wäre es gewesen, aber ich finde es schon mal cool, dass es überhaupt so sowas gegeben hat. Ja, genau. ähm, es gibt glaube ich noch was, ich hoffe ich finde es jetzt an. Julie, really... nein, ich drinnen. Oh. Was ist da drinnen? das okay. ähm no. um. da, da Tages News das AGM, ah cool ähm, <lacht> um, das sind auch Aufzeiten ähm, um, hat, ja, einer ist ausgetreten ähm um, ich muss schon weiter schauen ein Grabstein, okay. und ich habe mir das Server noch nicht genau durchgelesen, aber ich plattel das jetzt einmal nur durch <lacht> die hat nur 10 Diamanten gestohlen, nice <lacht> nice ja man kann sich das gern durchlesen, ich werde es später noch durchlesen aber ja ich lasse es wieder drinnen ich sag, wir gehen jetzt äh, den Rest von der Map anschauen Juh. Ja, geht eh gleich da drüben weiter. Wir kennen ja wieder. Alles ah, ein, ist in die Richtung, das werden wir mal nicht anschauen. Ah, das Dorf werden wir noch zahlen. Ah, da hat sich ja ein kleiner Dude hergesiedelt oder ein kleines Haus. Das, haben wir zu, das hat der Kreuzschi sogar geclaimt, das heißt, <lacht> der Besitzer vom Haus schafft es gar nicht mehr seine eigenen Items anzuschauen. Oh, da war nur ein Bock. Hm? Ja, und es sind eigentlich auch keine guten Ideen, also. Oh, war nie mehr <lacht> Wir haben da sehr viele Walnussbäume, weil wir eben die Walnüsse brauchen zum Braten für die Kartoffeln. Beziehungsweise das Walnussöl. Hm. Wollen wir gleich zum Dorf gehen? Wäre eigentlich so. Ja. so ein Kreis ziehen. Also, da ist das Dorf. Das ist voller MBCs, nur die kennen halt eben mehr als im Vanilla Modpack. oder im normalen Vanilla, besser gesagt. Ähm, man kann ja sogar mit seiner Familie gründen. <lacht> genau, ja. Also wenn man zum Beispiel Cleo den Farmer, der schreit, im Chat sagt eh schon ähm, Hallo warum er da ist und da sieht man eben, dass er verheiratet ist, mit wem und dass er auch sogar Vater und Mutter von wer es ist, ist, zumindest ähm, Seine Laune und seine Personalität sieht man und man kann halt eben chatten und so Okay, das hat er jetzt nicht mehr <lacht> ähm, Dann kann man halt sagen, dass er folgen soll Dass er stehen bleiben soll Dass er herumgehen soll, man kann auch traden Es ist glaube ich ziemlich cool, umso weiter das geht, umso cooler sachen kommen und eben noch weitere Sachen, wie anheuern und solche Sachen und ich glaube, wie schon gesagt, Familiengründen. Ja. Ich kenne mich da zwar nicht so genau aus, da sind noch relativ viele andere MVCs, vielleicht schauen wir ein paar an. Hm. Die verteidigen auch die Stadt, das ist ziemlich cool, die Guards zum Beispiel. Ja, Joken. hat sich auch nicht mehr. <lacht> Blinzelt sogar, Respekt. Ja, sie kennen alle. Okay, ich glaube, der da ist, ist Infected oder wie das heißt. Tristan zu. Okay, <lacht> der ist nicht so cool, glaube ich. Aber ja, das war mal ein kleiner Einblick. Wir hätten uns damit bestimmt noch auseinandergesetzt. Aber schauen wir mal das ist jetzt die schmiede bei der gibt es glaube ich eh nicht so viel zum Sehen, weil rechts ist der große ofen und links die ganzen crafting sachen und der ofen der ist halt relativ groß muss man zugeben da können es ablassen und eben die Sachen kriegen und da können sie es gleich in verschiedenen formen einlassen das ist ziemlich und cool und zur Zeit ist da drinnen, warte, ich glaube, wow, ist das gut, da drinnen stehen? Also ich noch ja. <lacht> in der ist nicht so cool. Aber, Bill, was, ist noch drinnen. <lacht> ja, und da unten, sind eben die ganzen Spieler, wieder Statuen, Herr Graubstein, da müssen wir mal leicht mitnehmen, schauen wir uns da Juhu. Ach, kannst gerne mithalten, Willi? Zum ja. <lacht> Einklauen. Hätte ihm sogar Essenz pushen können. Und Chatback. Wo bist du Chatback? Und ja. Solarhelden kannst du auch haben. Ja, nein. nice. Ach, ja, aber es ist leer. Es ist leer, also. Mhm. Ja. Und da drinnen craften ist halt anscheinend ein bisschen. Kommt leider nicht ein, aber. Ja. Da haben wir mal Da da um Das ist eben das Portal zu Nether. Wir haben zwar eigenes gemacht, aber da hätten wir auch einige dürfen. Hier weiß ich gar nicht genau, da steht Ender.io oben, was der gemacht hat. Aber ich glaube, er hat sich mal einfach ein Haus hinbaut. Mit Lava ja, Mit Lava, ja, mache ich auch mal. Ja. Dann hat sich da noch versucht, ein Haus zu Das war Ist anscheinend auch nicht fertig geworden. Und da hat sich mal, das ist eigentlich der Spawn. Und hier sind die Landwirten auch gewesen und ein paar andere. Aber ich glaube, es sind die umgezogen oder haben die alles abgebaut. Keine Ahnung, gute Frage. Vielleicht sind es auch die Landwirte, die was da hinten, wo wir gleich hingehen, waren. Die waren schon ein bisschen professioneller, muss ich zugeben. Die haben nämlich schon einen Stall und alles gemacht. Ein bisschen davon ist jetzt irgendwie zerstört worden, ich weiß auch nicht warum. Aber schauen wir mal hin. Der Steg da ist eigentlich auch relativ cool gemacht. Ja. so neben dem Wasser und mit so Stippeln, schaut das ziemlich cool aus also das sind die Landwirten die haben da einen Shop schon gehabt, der war früher noch ganz da hat man eben zahlen müssen und da hat man eben die ganzen Items dem Kennen. eigentlich echt cool, das hat gerade zum laufen angefangen da war glaube ich ein Stall voller Tiere nur der ist irgendwie ein bisschen kaputt worden. Und da waren auch ziemlich viele Tiere drinnen, und aus irgendeinem Grund ist der auch kaputt geworden. Ich glaube die Lava da hinten hat Mist ja. was zum Brennern angefangen okay. Dann haben sie halt noch... Ach da ist eine Lava, warum wir hätten noch Lava in den? Keine Ahnung. Aber ich glaube das muss zum Brennern angefangen. Okay. Da wollten sie glaube ich ein kleines Lager bauen. Schaut zumindest noch aus. Mhm. Schaut eigentlich sehr cool aus, für Lagerraum. So cool Ja. Und da wurden es glaube ich, ein eigenes Haus bauen. Ich glaube, zumindest mhm. Ziemlich cool eigentlich. Dann gibt es da noch ein kleines Haus, wobei ich nicht direkt weiß für was das ist. Aber er hat einen komischen Eingang. Mhm. Mit dem Chatdeck ist eh relativ schnell. Hey, der da, die essenz Die soll ich wieder anfangen. Ah, man kann net nicht einschauen. Ich habe keine Ahnung, was der für einen Beruf gehabt hat. Aber... Ja, hallo. Und dann. Er hat einen Briefkasten gehabt, das haben wir noch nicht gehabt. Und er hätte bestimmt was cooles gebaut. <lacht> <lacht> ja. Dann hier ist noch eine kleine... Kapelle, Kirche, wie auch immer. <lacht> Ja, es ist nicht professionell, aber fürs erste finde ich es war ja, ganz gut cool, gemacht. Ein bisschen der Eingang ist ein bisschen interessant. Aber. Da zum Schluss noch den Biologen, der was eigentlich der häufigsten Online-Spieler war. Ja, aber er war sehr oft auf K. Okay, das kann auch sein. Ja, sind wir da gestanden. Er hat halt viele Angebote. Das ist ein Schleuder rausgekommen und halten Ja und er hat eigentlich klein aber fein gebaut, Ist finde ich ziemlich cool. Und der in Blumenwiese und die ganzen Pumpen für die Bienen zum hin und her transportieren oder so. Ja, ziemlich cool eigentlich. Und da oben anscheinend hat er eine gewisse Höhe gebraucht, kann das sein? Scheint so, ja. ja. Wir wollten die Nuke anzünden mit einem Blind. Aber es hat nicht funktioniert, weil man da erst was hineintun muss. Ja. Und dann habe ich gegoogelt, wie das geht. Und, Und. zufolge hat Steve oder seine so Mitspieler die Items genau alle gehabt. Sie haben <lacht> euch da drinnen Wow, lol. Ein Borstex Uranium gehabt. Dann habe ich das genommen. Dann bin ich an Radioaktivität gestorben. Dann habe ich so ein <lacht> Dann habe ich so einen coolen. <lacht> Einen scuba und hazmat anzug gemacht und es hat eben noch an einer hose gefällt dann habe ich noch mit rubber die hose craften müssen das so, war was ich auch da angebunden habe und jetzt habe ich so einen, coole, ähm, so einen coolen anzug und jetzt kann ich da mit uranium umspüren mit rubber und mit orange stein hat mir das eben gecraftet das war jetzt alles nicht mehr ah, D &D. Und wir haben eben dann mit so neun von diesem Uranium haben wir ähm, von diesen hier neun ähm, Uranium gemacht und wir haben normal TNT gemacht, eben wie man es halt normal macht und dann haben wir die TNT Nummern und so mit Flint versät ähm, und das noch einmal hier und hier und dann haben wir Industrial TNT bekommen und jetzt schauen wir mal was daraus wird <lacht> So, jetzt sind wir im Dorf angekommen und ich habe mir die Mitte vom Dorf ausgesucht. Ich habe da ein bisschen freigemacht, dass ich nachher weggehen kann. Jetzt mit einem Anzug tue ich noch da, das da alles ein. Ui. Ja, es sind 8 Slots, aber es zahlt nur acht Slots. Ah. So, also, viele. Mhm. Und jetzt ist es uran das schlimme weg jetzt kann ich normalerweise wieder ausziehen und nehmen meinen chat der ja, ist nämlich cooler und jetzt sind wir das hätte ich gesagt oder ja. ja ja bin schon gespannt was passiert alles oh, geht ich fliege ein bisschen weg und schauen was passiert <lacht> es oh, dauert lang. Ja. Ich hoffe, mein Checkpit ist nicht leer. <lacht> Boom. Boom. <lacht> <lacht> oh, ja. Nice. Ich hab mir ein bisschen mehr erwartet, aber wir haben leider nicht mehr ähm, herstellen können. Aber. das hat einen Bumser gemacht. Lord. Wenn euch das wieder gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts so mehr verpassen wollt und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Nor. <lacht> <lacht>